Cleaned the Urix again. Hand wash and now do some fat on the on the wigs and everything. So look on we all make it clean and make it nice to ride out on the week. Run like I don't got any stay. yeah auf die Seite habe ich jetzt fett gemacht. Gerade habe ich so wenigstens schön handgewaschen. Die andere Seite, da ist ja das ganze Kettengedöns dran. Ich nehme mal kurz mit und zeige euch das. Ja, das hier. gerade den Bereich hier, den äh, natürlich nicht mit Fett machen, sondern mit ketten Davor habe ich es jetzt gerade noch ein bisschen sauber gemacht mit motorrad Das ganze Bike abgewaschen. Money coming gone, let's get straight to it. Been a businessman. Das ist wirklich nur die eine Stelle, Herr Winterrad. Schätze ich mal. Wenn ihr einen anderen Plan habt, wenn ihr andere Infos habt, dann gerne in die Kommentare unten Ich habe jetzt hier an die Stelle fett hingemacht. Und hier keins. Ich meine, da ist die Bremse, das ist gefährlich. Hier zwar auch. Aber es kommt nicht raus. Ah, ja, die Kette hier zu einigen. Ist im Endeffekt ganz einfach. Einmal hier von außen. Das Tuch dran halten, ein bisschen runterdrücken und leicht von der äußeren Seite frei wischen, oben und unten genau die gleiche Geschichte, jetzt habe ich vorher schon den Bereich ausgeputzt, geputzt. das macht hier immer ganz gut zur so eine Drahtbürste und dazu natürlich auch entweder einen Reiniger nehmen. Oder hier zum Kettenspray, keine Werbung in dem Fall. Und dann einfach drehen und die Kette schön mitnehmen. Dann wird es super, ist geschmiert und alles passt. Jetzt habe ich gesehen, was wir noch fetten können, ist der Bereich hier, die Feder innen drin, dass das alles ein bisschen gefettet ist oder ihr könnt auch... Silikonspray nehmen oder auch dieses Kettenspray und damit noch ein bisschen rein. Entweder zum Saugen machen, zum Vorreinigen. Zur Not auch so lassen. Aber wenn ihr Fett habt, auf jeden Fall hier an diese Federstelle. Man sieht es auch, da war auch etwas Fett dran schon. Wieder etwas Fett hinschmieren. Ich zeige es euch mal schnell hier an dieser stelle ist schon etwas fett drin diese stelle hier unten da überall ein bisschen Fett. Rein. so ich hatte bisher überhaupt noch keine probleme mit mude x was ein bisschen war dass, dass man ab und zu ein bisschen geknackt hat hinten im am hinterrad das sind aber dann die speichen in dem fall und da einfach einen Fingertest machen und mal die Speichen drücken und gucken, welche locker ist und die dann anziehen. Man merkt es auch richtig, bis sie wieder fest werden. Ich hatte jetzt leider keinen so einen äh, speziellen Felgenschlüssel. Ich habe einfach äh, einen kleinen Schlüssel genommen. Ich zeige euch den mal schnell. Ich hatte einfach so eingenommen. Den kann man hier so aufschrauben, zuschrauben, wie man es braucht. Ist nicht optimal, ich werde noch so ein Felgenschloss, Felgenschlüssel holen. Kein Felgenschloss, ein Felgenschlüssel. Ähm, aber mit dem geht es zur Not auch. Einfach anziehen, man merkt es auch, bis sie dann wirklich wieder fest ist. Und äh, dann bin ich aber nochmal rumgegangen und habe wirklich jede einzelne Felge auf jeder Seite nochmal angezogen, um eine halbe Umdrehung einfach mal mehr spannung drauf zu bekommen das sind immer die teile hier die ihr anziehen müsst und äh, auch nach links nicht nach rechts jetzt steht hier noch ein bisschen draht ab gerade so ein einzelner die länge die schneide ich nicht ab kann man immer mal wieder gebrauchen aber den einzelnen den werde ich noch abkarten einfach ganz normal mit dem Seitenschneider, das ist kein problem ich habe mir die werkstatt perfekt hergerichtet ja, also in dem Sinne, ein Griff habe ich meinen Seitenschneider. Also irgendwie ist jetzt hier dieser Zahnkranz, habe ich festgestellt, ein bisschen locker. Wo keine Ahnung sein kommt. Mann, das nervt mich jetzt schon wieder. Da brauchen wir bestimmten Spezialschlüssel. Den habe ich aber nicht da. Und deswegen will ich es jetzt nicht aufmachen. Da kommt aber was auf mich zu, das weiß ich jetzt schon wieder. Bleibt auf dem Laufenden. Ich informiere euch, wie es weitergeht. Und dann werden wir sehen. Kurze hey, Picknickpause hey, mit dem UDX bei bestem Wetter. <lacht> Einfach geil. Ich habe heute bzw. gestern das UDX mal geputzt. Richtig clean wieder. Schön clean. Doggy. Friends go it was simple when the ends low switch the tempo When my friends go it was simple when the ends low switch the tempo I got right I got a heart I won't die I'm a fight I go down bet I strike I go hard day and night yeah I go hard day and night, one to one, no surprise, see the hate in the mix.